Heute ist Rare Disease Day, der internationale Tag der seltenen Erkrankungen. Und damit herzlich willkommen zu unserer kleiner, kleinen Instagram-Live-Talk-Runde zum Thema Tag der seltenen Erkrankungen. Seltene Erkrankungen, äh, was ist das überhaupt? Also in der EU spricht man von einer seltenen Erkrankung, wenn die Zahl der Betroffenen, unter 5 von 10.000 sind. Jetzt kann man sich fragen, 5 von 10.000, ja gut. Wie viel ist das? Ich meine, hätte man früher, wo Corona gerade aufkam, in der Kleinstadt gesagt, gut, fünf Leute haben das, dann wäre der Aufruhr groß geworden. Also man sieht, Zahlen sind natürlich irgendwo auch relativ. Das heißt, so ganz so selten sind die Krankheiten nicht. Welche Zahlen, welche Krankheiten gehören denn dazu? Also wir äh, vom DZNE an unseren zehn Standorten äh, forschen tatsächlich gleich zu mehreren Krankheiten, äh, beispielsweise Ataxin, ALS, aber auch der Huntington-Krankheit. Ähm, und äh, die Frage oder das generelle Problem bei seltenen Erkrankungen und deswegen haben wir den heutigen Tag der eine große internationale Öffentlichkeit immer haben soll, der Rare Disease, der Day, ähm, hat natürlich äh, zur Folge, da sie selten ist, die Krankheit, dass sie auch immer in die Gefahr läuft, einfach ein bisschen in den Hintergrund zu treten. Und das hat natürlich Folgen. Und zwar einmal in der Gesellschaft, dann entstehen Vorurteile äh, durch Nichtwissen, die Betroffene belasten, aber auch in der Medizin dass äh, Genträger äh, der Krankheit einfach schlecht behandelt werden oder falsch behandelt werden oder einfach viel zu spät äh, eine klare Diagnose getroffen wird. Und äh, zum Dritten tatsächlich natürlich auch in der Forschung und, der, äh, in der Forschung, und dann nehme ich nochmal das Beispiel Corona. Da sieht man ja, je mehr Öffentlichkeit ein Thema hat, desto mehr Druck ist auf dem Thema drauf, desto mehr Forschungsgelder gibt es desto höher ist einfach die Chance, dass Studien bewilligt werden etc. und einfach mehr passiert. Also alles zusammengefasst kann man sagen, seltene Erkrankungen brauchen einfach mehr Öffentlichkeit. Und ja, genau das wollen wir heute äh, tun. Der Erkrankung äh, Huntington in dem Fall, äh, die nehmen wir mal heute raus mehr Öffentlichkeit verschaffen und dazu und mehr Aufklärung äh, zu machen. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal der äh, Dr. Patrick Weid, der Leiter der Huntington Ambulanz hier bei uns in der Nähe äh, am Uniklinikum Bonn, der gleichzeitig auch Forscher bei uns am DZNE Bonn ist. Und äh, später kommt dazu noch Alina, die für die Deutsche Huntington Hilfe sprechen wird und uns da noch interessante Einblicke geben kann in das Leben äh, der Genträger und der Menschen, die sich auch in der Huntington-Hilfe wiederfinden und dort sich zusammengeschlossen haben. Als erstes hole ich mal den Patrick dazu. Ich gucke mal, ob er da ist. Da ist er auch. So. Und jetzt schauen wir mal, ob er reinkommt, ob er mich sieht und hört. Dazu muss man sagen, das dauert vielleicht eine Sekunde länger, genau, weil äh, Patrick ist gerade in den USA, äh, beruflich tatsächlich auch, äh, deswegen als Forscher und Arzt. Für seltene Erkrankungen ist man dann äh, häufig unterwegs und tatsächlich, du triffst dann auch immer Experten dann gerne im internationalen Bereich, richtig? Ja, ganz klar. Also das, der Austausch bei gerade bei so einer seltenen Erkrankung ist enorm wichtig, weil natürlich, wenn die Krankheit selber selten ist, gibt es auch nicht so viele Experten, die viel Erfahrung mit der Krankheit haben und da muss man sich international zusammenschließen und austauschen. Das war lange Jahre nicht möglich, ähm, wegen der Pandemie, die du ja schon erwähnt hattest und man hat sich über Zoom und alles in Kontakt gehalten. Jetzt war zum ersten Mal seit langem wieder ein Treffen, wo wir uns face to face getroffen haben. Sehr gut. Ich würde nachher bestimmt noch darauf eingehen, was natürlich der aktuelle Forschungsstand etc. bei Huntington ist. Aber jetzt würde ich erst mal fragen, worum geht es denn überhaupt? Was ist die Huntington-Krankheit? Also die Huntington-Krankheit ist, wie du schon angedeutet hast, eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, die ähm, führt dazu, dass das Gehirn verfällt bei den Patienten. Das Besondere an der Huntington-Krankheit ist, dass die ähm, zu 100% erblich ist. Das heißt, die wird immer durch eine bestimmte Genmutation ausgelöst. Bei den anderen Krankheiten, die wir kennen, sind die genetischen Faktoren nur so beitragende Faktoren. Bei der Huntington-Krankheit ist das die glasklare Ursache. Das hat zur Konsequenz, dass die Krankheit in Familien verläuft. Das heißt also, dass sie, die schlägt nicht zufällig zu, sondern da sind immer ganze Familienverbände von betroffen. Die Symptome, die die Krankheit macht, sind äh, sehr ähm, vielschichtig. Das, wofür die Krankheit am bekanntesten ist, ist die Bewegungsstörung ähm, oder Chorea, also eine tanzartige Überbeweglichkeit. Ähm, das ist auch der Grund, warum sie meistens als neurologische Krankheit äh, eingeordnet wird. Aber wirklich gleichberechtigt neben der ähm, Bewegungsstörung sind noch ähm, eine Demenzentwicklung, also der Verlust von geistiger Leistungsfähigkeit und, äh, und äh, den kognitiven Fähigkeiten und äh, psychiatrische Veränderungen, das heißt also seelisches Ungleichgewicht, Reizbarkeit, äh, äh, Niedergeschlagenheit, Zwangsstörungen. Also eine vergleichsweise klare und sag ich mal kleine Ursache und sehr sehr vielschichtiges Krankheitsbild, was hohe Anforderungen an die Medizin stellt. Jetzt sagtest du gerade schon, dass es vererbbar ist. Wie äh, funktioniert das? Also wer bekommt oder wer ist Genträger? Also die Krankheit ähm, ist ein ein Genmerkmal, also nicht mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Und ein Genmerkmal bedeutet, dass man äh, eine, immer, wenn man, die Muta, wenn man die Mutation trägt, äh, eine 50-prozentige Chance hat, an die jeweiligen Kinder das weiterzugeben. Ähm, das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Also die andere Erbfaktoren äh, gibt man nur mit einem gewissen, äh, gewissen Prozentanteil wieder. Da kann man nicht... So genau sagen, ob das wie hoch die, die Vererbungswahrscheinlichkeit ist bei der Huntington-Krankheit, ist quasi ein Lehrbuchbeispiel dafür für eine Erkrankung, die über Gehen einfach nur weitergegeben wird. Die Ursache dafür ist eine Mutation, also ein Webfehler in der Erbinformation und bei der Huntington-Krankheit ist das ein besonderer Webfehler. Meistens sind das, wenn man sich die Erbinformationen als so einen langen, endlosen Text vorstellt, sagt man meistens, das sind so kleine Rechtschreibfehler, das heißt, dass einfach Buchstaben ausgetauscht wurden. Bei der Huntington-Krankheit ist eine sogenannte Repeat-Erkrankung und da ist ein, ein, ein Bereich in der DNA, der, der sowieso durch Wiederholungen gekennzeichnet ist, da kommt diese Wiederholung extrem ins Stottern und auf Wegen, die noch nicht ganz genau verstanden sind, führt das dann dazu, dass die Gehirnzellen kaputt gehen. Okay, Wie wird das diagnostiziert? Also bei der Diagnose gibt es zwei ganz wichtige Gesichtspunkte. Das eine ist, ob man die, also der, der genetische Gesichtspunkt, ob man die Mutation trägt oder nicht. Ja? Das heißt, wenn man die Mutation nicht trägt, dann kann man die Krankheit gar nicht haben, egal, was für ähm, körperliche Beschwerden man hat. Wenn man aber die Mutation trägt, ist man nicht automatisch krank. Viele Leute, die die Mutation tragen, ähm, fühlen sich normal, wirken normal und sind normal gesund. Ja? Aber es ist mit zunehmender Lebensspanne sicher zu erwarten, dass sie Huntington-Symptome entwickeln. Und das sind die Symptome, die ich vorhin angedeutet habe, also die Bewegungsstörung, die Chorea, dann die Demenz, die demenzielle Entwicklung und die psychischen Veränderungen. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, die wirken dann, also es wirkt dann erstmal so, als sei alles gesund, alles funktionstüchtig. Wie, wie ist der Verlauf dann? Also wie ab der Diagnose oder ja. wie also kann man sich es, das vorstellen? Es ist sehr schleichend und ähm, es gibt nicht einen Tag, an dem die Krankheit ausbricht. Ja, also, wie sage ich mal, wenn man sich mit Corona infiziert, äh, gibt es einen Tag, wo man dann Fieber bekommt oder Husten oder wenn man äh, sich den Arm bricht, dann kann man sicher sagen, an welchem Tag oder sogar in welchem Moment das passiert ist. Es gibt auch andere, oder ein Herzinfarkt ist auch etwas, was von einer Sekunde auf den anderen auftritt. Eine neurodegenerative Erkrankung, Huntington ist da ein Paradebeispiel für, hat einen sehr schleichenden Anfang, so sodass man den genauen Tag nicht festlegen kann. Man kann das so so einem Bereich sagen, wenn man Leute in einem größeren Abstand sieht, sagt man, letztes Jahr war das noch gut und jetzt ähm, kann er das nicht mehr. Und äh, weiter verkompliziert wird die Diagnosestellung, also die, die Feststellung, dass die Krankheit jetzt ausgebrochen ist, dadurch, dass die Symptome in völlig unterschiedlicher Reihenfolge und Schwere auftreten können. Das heißt, beim einen stehen die Bewegungsstörungen im Vordergrund, beim anderen die, die psychischen Probleme und beim dritten die, die, der geistige Abbau. Und das schreitet dann auch unterschiedlich schnell voran. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Bewegungsstörung am Anfang milde ist und dann langsam fortschreitet und dann psychische Probleme hinzukommen, die, man, die vorher gar nicht im Vordergrund gestanden haben. Also wirklich äh, vielschichtig und erfordert ist die Zusammenarbeit auch von verschiedenen äh, Medizinbereichen, Therapeuten und äh, ja. Kann man in etwa abschätzen, wann äh, die Krankheit äh, zunehmend sich verschlimmert oder die Symptome sich häufen? Ja, also es gibt... Da hilft einem Statistik weiter. ja. Das heißt also, wenn man wie ich ungefähr 100 Huntington-Patienten behandelt, dann kann man schon sehen, das ist so typische Beginn der Symptomatik, ist, würde ich mal sagen, zwischen 40 und 50. ja. Aber es gibt auch Leute, wo die Symptome mit 20 beginnen und andere, wo die mit 70 noch nicht begonnen haben, obwohl man es eigentlich erwarten würde. Und ähm, da ähm, sieht man aber, dass es nicht zufällig oder gleich verteilt, sondern bei den allermeisten Leuten geht das so mit 45, sag ich mal, bis 55 los. Ja, Jetzt bist du ja in der äh, Ambulanz tätig und wie gesagt hast mit vielen äh, Menschen zu tun, die Genträger sind. Und äh, ich glaube, das haben wir so noch gar nicht erwähnt. Aber äh, hunting krankheit ist nicht heilbar. Ähm, Gibt es denn Möglichkeiten, die Entwicklung herauszuzögern? Oder was kannst du äh, machen mit Also krankheit ist tatsächlich eine unheilbare Erkrankung. Ja, das heißt nicht unbehandelbar. Das heißt die einzelnen Symptome der Huntington-Krankheit kann man durchaus ähm, abmildern. Man kann die Chorea mit Medikamenten dämpfen, man kann die psychiatrischen Probleme ähm, mit äh, Psychopharmaka äh, abmildern. Aber das ist, ist alles Flickschusterei, also es ist sehr, sehr äh, ähm, unbefriedigend und der Verlauf der Erkrankung ist unweigerlich sehr schwer. Ähm, richtig verzögern kann man das im Moment nicht, dadurch, dass man aber die Ursache, also diese eingangs erwähnte Mutation so gut kennt, ähm, und wir inzwischen dabei sind, dass wir so Genmutationen äh, ausschalten können, ja, ähm, wird die Huntington-Krankheit oft als die unheilbarste, die, Entschuldigung, die heilbarste der unheilbaren Erkrankungen bezeichnet. Ähm, wir auch am DZNE, wie du weißt, ähm, beteiligen uns an diesen Forschungen und äh, machen Studien an Huntington-Patienten, ähm, die sich freiwillig für sowas zur Verfügung stellen und ähm, testen, wie man die Huntington-Mutation zum Beispiel äh, so ausschalten kann, dass es sich äh, möglichst günstig auf den Krankheitsverlauf auswirkt. Das ist aber nicht ohne Tücken. Okay, Ja, genau. Also die heilbarste, das hat wahrscheinlich den Bezug, wie du sagst, dass man die Ursache der Erkrankung kennt, was man ja, ja. bei anderen Erkrankungen teilweise noch gar nicht weiß. Jetzt würde ich mal die Alina dazu holen. So, mal gucken, ob das klappt. Weil die nächste Frage ist nämlich tatsächlich, wenn man ja medikamentös sich nicht wirklich helfen lassen kann, sondern nur die Symptome. Was du aber sagst, Behandlung ist total wichtig. Hallo Alina, super, dass das geklappt hat. Ähm, wäre nämlich die nächste Frage. Ähm, also wie können denn Familien äh, andere Unterstützung noch erhalten? Und ich glaube, das ist eine super Frage, die ich äh, Alina direkt geben kann. Hi, hört man mich? Ja. Jetzt habe ich die Frage gar nicht mitbekommen. Ach so, gar nicht. Also neben der Behandlung, wenn man jetzt äh, zur Huntington Ambulanz etc., wenn man äh, zu Dr. Patrick Weid gehen würde, äh, dann äh, sind seine Mittel ja begrenzt. Er kann in der Symptomatik helfen. Die Behandlung, wie er gesagt schon hat, ist total wichtig. Aber es gibt ja darüber hinaus natürlich auch noch Selbsthilfegruppen etc. Da wollte ich nämlich nachfragen, wie können sich Huntington, äh, betroffene Genträger äh, etc. noch Hilfe holen, Unterstützung? Ja, also ich glaube, ähm da gibt es tatsächlich einiges inzwischen, also ähm, ich bin ja jetzt selbst auch bei der Deutschen Huntington-Hilfe aktiv und ähm, tatsächlich äh, komme ich auch aus einer Huntington-Familie und das war damals ähm, alles andere als einfach nach der Diagnose, weil man sich, glaube ich, erstmal isoliert und erstmal überfordert ist, damit ähm, ja, das jetzt quasi sowas in der Familie äh, ist, aber... Ähm, wenn man dann erfährt, dass es sowas gibt wie die deutsche Handhinkenhilfe, dann kann das auf jeden Fall total helfen. Ähm, hat tatsächlich sehr, sehr viel verändert in unserer Familie zum Beispiel. Und ähm, ja, letztendlich bietet die DHH ähm, ein Netzwerk, Infos, also wirklich ganz, ganz viel, sie ist für einen da. Es arbeiten super Ehrenamtler im Hintergrund und ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man weiß, es gibt da diesen Verband und ähm, man muss sich trauen, ähm, sich da zu kontakten, sich da zu vernetzen, ähm, weil ich glaube, da ist noch viel, viel mehr im Hintergrund, als man so nach außen vielleicht ähm, weiß oder als vielleicht auch die Spezialisten wissen. Aber ähm, gerade die ganzen Selbsthilfegruppen, die es inzwischen auch alle online gibt oder die vor Ort treffen oder Seminare, ähm, da ist unheimlich viel und ähm, ich bin total glücklich oder wirklich erleichtert, dass ähm, meine Familie sich auch für den Weg entschieden hat, weil ähm, es wirklich sehr, sehr viel verändert hat. Ähm, so eine Diagnose ist erstmal sehr zerrüttelnd äh, für die ganze Familie und da das natürlich eine Erberkrankung ist, ja, ist es auch wirklich weitreichend. Also nicht nur die eigene Familie, sondern auch Verwandte, dann klar, ganz klar die Kinder. Ähm, dann immer die dazugehörigen Lebenspartner, Freunde, ähm, es ist wirklich eine, eine riesige Herausforderung und umso wichtiger, dass es eben ja doch für einzelne Stellen gibt, wo man wirklich Hilfe bekommt und wo man wirklich viele Informationen bekommt und ähm, ja auch einfach ähm, das Gefühl, nicht allein zu sein ähm, und eben zu sehen, wie gehen andere Familien damit um und ähm, auch zu sehen, es gibt auch wirklich. Äh, Familien, die ja echt ein, ein gutes leben damit führen und ähm, ja ich würde sagen das ist so im großen und ganzen mh, für uns wichtig gewesen ja oder was sich heute als wichtig herausgestellt hat ja also du gehst ja jetzt sehr offen damit um ähm, war das schon immer so nee also ich, ich denke es ist relativ normal dass mit Stillschweigen äh, und Isolation. Das ist, glaube ich, so die Kurzschlussreaktion der meisten. Mhm. Man ist überfordert. Es verändert sich so viel im Leben. Äh, man steht auf einmal in der Gesellschaft ganz anders da, im Berufsleben. Und ähm, es ist total schwer, am Anfang das einzuordnen und sich zu trauen, zu, sich reinzufühlen. Wie kann ich darüber reden? Selbst innerhalb der Familie herrscht so viel ähm, Verschwiegenheit und auch zwischen Freunden und, ähm, und das ist eigentlich so schade. Und das war definitiv bei mir auch am Anfang so. Man denkt einfach, die hantiken Krankheit ist jetzt das Leben von einem und ähm, bestimmt einen jetzt und gibt einem so diese Identität und... Ähm, ja, und ich, ich denke auch da, da haben definitiv der Austausch mit anderen geholfen, weil es eben genug da draußen gibt, die einfach sagen, Handtinken-Krankheit ist auch nur eine andere Erkrankung und ähm, ich will trotzdem ein eigenes Leben haben, auch ohne die Handtinken-Krankheit, immer einen Mittelpunkt zu haben. Und ähm, genauso gibt es die, die ja einfach schon ganz offen damit leben und das auch kommunizieren und das auch in der Arbeitsstätte kommunizieren können und ähm, und das war letztendlich auch so meine Intention, weil ich einfach gemerkt habe, dass einfach ja, das Verdrängen doch sehr, sehr an die Psyche geht. Und mir ist nicht wirklich damit gut ging. Man konnte immer einen lange Zeit verdrängen, aber dann kam es eigentlich immer wieder hoch. Und ich habe mich nach und nach eben dann getraut, mehr zu öffnen und bin heute total ja, glücklich. Es hat sich viel verändert im Leben. Man, wie gesagt entscheidet sich für den Weg, Handhinken irgendwie. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist es einfach auch eine wahnsinnig tolle Gesellschaft, Community, die man hier hat. Und ähm, das bestärkt einen auch. Und da weiß ich auch für mich, ich bin auch Genträgerin, wenn ich irgendwann daran erkranken werde, dann habe ich einfach dieses Netzwerk und diese Kontakte und ähm, ja, bin eben nicht allein. Genau, und nicht allein sein, weil natürlich auch diejenigen, die in der Deutschen Huntington-Hilfe aktiv sind, sich damit auskennen. Wie ist denn so deine Erfahrung äh, um das Wissen ja, der, der, der Gesellschaft an sich? Also hast du da damit äh, Vorurteilen zu kämpfen oder weiß überhaupt irgendjemand äh, außerhalb der Huntington-Hilfe oder denjenigen, die du das erklärt hast, was die Huntington-Krankheit ist? Ähm, nicht wirklich, also ganz, ganz selten und wenn, dann sind das äh, Menschen gewesen, die irgendwie in Richtung Medizin gearbeitet haben oder Psychotherapie, aber ähm, im, im Allgemeinen, wenn man Menschen kennenlernt auf der Welt, dann äh, kennen sie diese Krankheit nicht und ähm, es ist schwer, das zu erklären also, äh, ja, also es ist jedes Mal für mich wieder sehr, sehr schwer und auch wenn ich mich beruflich vorstelle, ist es total schwer, dann irgendwie in Einsatz reinzupacken, was ich alles mache. Und ähm, ja, also es ist, es ist nicht einfach, ähm, aber es ist Übung, denke ich. Und man trifft einmal mehr auf positive Leute, die total offen sind, die sehr, sehr viel nachfragen, die sich wirklich interessieren. Aber leider ist die Mehrheit doch so, dass sie einfach nicht weiter nachfragen und Angst haben vor diesem Einfach dem Thema Krankheit und Tod und Pflege, ähm, ich würde sagen, das ist immer noch die Mehrheit und das ist auch total schade. Also ähm, das sind auch so Gründe, warum ja da einfach so viel Frust herrscht, auch äh, ja in der Hunting-Community, weil wir immer und immer wieder ähm, äh, da auf Menschen stoßen, die uns eben diskriminieren und eben die da intolerant sind und nicht offen sind. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist auch der Anlass dieses Tages heute, Ja, des Rare Disease Days, einfach... Ähm, ja, da muss eine Veränderung her und ich glaube, da sind wir auch schon auf einem ganz guten Weg. Ja, ich würde den Punkt tatsächlich auch mal an Patrick weiterleiten. Und zwar ähm, jetzt erste Experte, der Experte ne, als, äh, mit der Ambulanz. Ist das für dich äh, täglich Brot auch? Wie ist das denn bei der allgemeinen Ärzteschaft? Ich meine Huntington, wenn das so selten ist, ist da Reicht das zum normalen Hausarzt zu gehen? Wie ist da der Kenntnisstand etc.? Also, die Krankheit als solche, dass es sie gibt, ist tatsächlich in der Medizin relativ gut bekannt, weil es wirklich ein Lehrbuchbeispiel für eine, für eine genetische Erkrankung ist. Und damit meine ich das also wirklich in den Medizinlehrbüchern. Und manchmal sogar in den Biologie-Lehrbüchern steht, Was die Krankheit aber bedeutet, ja, ähm, das wissen die Allerwenigsten. Da sind natürlich die den familien selber äh, oft dann die größeren Experten. Ja, und ähm, das ist, äh, wie, wie, wie die Ärzte dann damit umgehen, ja, dass sie da ähm, einfach wenig Erfahrung haben und oft sogar weniger Erfahrung als die Familie selber, ist sehr unterschiedlich. Ähm, manche scheuen dann zurück vor der Erkrankung ähm, und äh, andere greifen es auf und, und äh, können sich da gut einbringen. Aber insgesamt ist es so, dass es in Deutschland vielleicht so 15, 20 äh, Zentren gibt, ähm, wo man sich hinwenden kann. Die sind nicht alle gleich groß. Die großen Zentren sind äh, sicher Ulm, äh, Bochum, Münster, und ich hoffe, ich lasse jetzt keins aus gerade, aber. Und Bonn natürlich. Und da kann man halt davon ausgehen oder darauf zugreifen, dass die halt viel Erfahrung haben. Die sind jetzt nicht schlauer als die anderen, sind aber erfahrener. Ja. Okay. Ja, ist ja auch wichtig äh, zu wissen, wo man sich hinwendet. Also das heißt, äh, eine Ambulanz aufzusuchen, ist deiner Meinung nach äh, wahrscheinlich schon die richtige, der richtige Weg oder kann ein guter Hausarzt äh, da auch helfen? Also äh, man sollte, sag ich mal, eine Kombination wählen. Ja? Also man braucht sich jetzt nicht von seinem Hausarzt abwenden, aber ähm, sowohl für die Patienten selber als auch für den Hausarzt, ist es oft eine große Entlastung, wenn man weiß, dass man die Erfahrung von so einer Huntington-Ambulanz im Rücken hat, ohne dass man eine Ambulanz, die ja oft auch nicht gleich zu erreichen ist, ja, ähm, äh, mit der gleichen Frequenz aufsuchen kann, wie man vielleicht äh, ortsnahe Mediziner aufsuchen würde. Aber ähm, das ändert sich auch im Verlauf der Erkrankung. Also, sage ich mal jemand wie Alina, äh, aber braucht eine Anlaufstelle, aber im Allgemeinen hat sie jetzt wahrscheinlich keine Huntington-bezogenen medizinischen Probleme. muss jetzt auch nicht mehr zum Arzt gehen, als sie sonst zum Arzt gegangen wäre. Aber es ist natürlich gut, dass man den ersten Kontakt schon mal mit so einer Ambulanz hat. Und wenn die Symptome dann losgehen, dann braucht man tatsächlich äh, Unterstützung. Nicht nur, was das Symptommanagement angeht, sondern auch sag ich mal ganz profane Sachen wie... Äh, Krankschreibung, Berentung, Pflegestufen, ähm, Einleiten und solche Sachen. Und das ist an der Huntington Ambulanz oft äh, leichter zu erreichen als beim Hausarzt, der auch nicht so viel Zeit hat wie, sag ich mal, wie in der Ambulanz. Ja. Ähm, wenn wir dich schon hier dabei haben als Forscher, kannst du uns auch noch mal einen aktuellen Forschungsstand geben? Das ist bestimmt für alle interessant für Lena. Ja, also genau, das ist, das ist etwas, was wir auch natürlich in der Ambulanz noch mal besonders anbieten, dass wir natürlich mh, unsere Hand, sage ich mal, immer am Puls der Zeit haben und die neuesten Entwicklungen mitkriegen. Da hatte ich schon äh, gesagt, dass die Huntington-Krankheit, ähm, also da wissen wir wenigstens, auch, auf welches Ziel wir schießen müssen. Ja? Das heißt, also wir müssen das Huntington-Mutation ausschalten. Und da haben die Fortschritte der letzten 10, 15, 20 Jahre in der molekularen Medizin wirklich ganz großen Anlass zur zu Hoffnung gegeben. Es ist auch gelungen, zum Beispiel mit Antisens-Oligonukleotiden, diese, dieses Huntington-Protein, also die Mutation führt dazu, dass so ein Huntington-Protein fehlerhaft gebildet wird, dass man das, runterregulieren kann und das müsste eigentlich das Problem äh, wir, theoretisch beheben und ähm, dass man überhaupt äh, gucken kann, wie sowas wirkt, war ein Riesendurchbruch, ja, vorher konnte man das immer nur an Mäusen oder durch, äh, durch Nachdenken oder an Computermodellen machen, jetzt kann man das bei Menschen machen, hat aber auch festgestellt, dass es da durchaus noch ordentliche Stolpersteine gibt, man hat äh, denn, ähm, Roche und Ionis, das sind so zwei führende Firmen da, äh, haben an, äh, an 700 äh, Huntington-Patienten äh, sowas so ausprobiert und dann hat man gesehen, dass das äh, den Zustand irgendwie nicht verbessert, möglicherweise sogar verschlechtert hat. Das heißt, man muss also noch so Feintuning machen und diese, ähm, diese Studien laufen jetzt gerade. Eine, eine Studie davon läuft auch in Bonn. Okay, und da hatte ich auch schon mal gehört, das passt eigentlich zu dem, was Alina auch gerade gesagt hat, dass die Community äh, sehr stark und sehr äh, gut vernetzt ist, so wie ich gehört habe, weil das ist natürlich auch wichtig, richtig? Genau, dass man also man, mal an. Ja. Also man genau ohne Patienten kommt man nicht weiter. Ja, also nur durch Googlen werde ich die Huntington-Krankheit nicht äh, lösen können, sage ich immer. Und äh, man kann natürlich auch eine huntington mutation nur bei Patienten ausschalten, die die Huntington-Mutation tragen. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, durch Organisationen wie die Deutsche Huntington-Hilfe und auch äh, weltweite und europaweite Huntington-Organisationen äh, sich zwischen den Patienten und Familien äh, irgendwie so Organisationsstrukturen gebildet haben, dass die sich sehr gut übereinander informieren und aber auch sehr gut organisiert sind, dass sie sich für ähm, äh, Studien zur Verfügung stellen. Da kommt zu, zusätzlich ähm, ins Spiel, dass Huntington-Patienten dadurch, dass die Krankheit ja erblich ist, im Allgemeinen die Krankheit irgendwie kennen in ihrer ganzen Tragweite, weil ein Elternteil ja ähm, betroffen ist. Und denen dadurch die Dringlichkeit viel, viel, viel mehr bewusst ist, als wenn einer aus heiterem Himmel von einer Krankheit getroffen wird. Und dann kommt noch hinzu, dass die eigenen Nachkommen, seien es die eigenen Kinder, es können aber auch Neffen und Nichten sein, also die eigene Verwandtschaft, auch natürlich von jedem Fortschritt profitiert, selbst wenn man selber ähm, nicht voll in den Genuss von sowas kommt. Das heißt, die Motivation ist... Wahnsinnig beeindruckend hoch. Ja. Aber du sagst gerade schon, dass das natürlich in der Familie dann auch zu Gesprächen führt oder dass da ja auch immer mehr noch hintersteckt. Alina, wie ist da deine Erfahrung? Ich meine, das wird wahrscheinlich in der Huntington Hilfe immer Thema sein, bei dir selbst wahrscheinlich auch. Ist das was? was Familien zerrüttet, zusammenschweißt, oder wie ist so die Erfahrung? Ähm, ich äh, ich habe jetzt den Anfang der Frage, weil du gehangen hast, dich mitbekommen. Ah. Ah, du okay, quasi, ähm, genau, durch die Verehrbarkeit etc. Ja. ist das ja eine Erkrankung, die äh, familiär natürlich auch zu Gesprächsstoff führen kann oder Familien zerrütten kann etc. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung, also vielleicht deine eigene, aber auch was andere so erzählen? Ja, also tatsächlich ähm, bin ich ja auch in vielen Selbsthilfegruppen schon unterwegs gewesen oder bekomme natürlich durch meine Mutter auch viel mit. Und es ähm, ist schon leider so, dass durch die Erblichkeit einfach, ja, wie ich schon vorhin gesagt, die ganze Familie betroffen ist. Und... Das zerrüttelt schon oft erstmal die Familie. Also es kommt auch immer darauf an, wie offen damit umgegangen wurde. Ähm, bei manchen Familien wird es sehr früh kommuniziert. Ähm, da weiß man es dann schon von Opa, Oma. Bei manchen Familien weiß man es nicht früher. Ähm, und ich glaube, je nachdem kann das schon die Familie schwer treffen. Und ähm, das, ja, führt dann oft dann vielleicht auch mal zur Auseinandersetzung, Stress, äh, Angstsituation. Und das ist natürlich auch am Ende nicht förderlich für den Erkranken ja und ähm, ähm, ja genau aber ich glaube ich glaube dieses Stillschweigen also wenn sich jemand ähm, viele viele Jahrzehnte für Stillschweigen entscheidet ist gerade für die Familienmitglieder ähm, meist sehr hart ähm, also in meiner Familie hat hat sich einfach gezeigt dass ähm, wenn man offen, nah mit der Krankheit kommuniziert, innerhalb der Familie, dass äh, man wirklich dann noch die Chance hat, dass die Familie eben zusammenwächst und ähm, ja, also ich glaube, das ist so meine Erfahrung, aber es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer gegeben und viele stehen auch allein da und ähm, deswegen ich auch noch mal dazu aufrufen, es ist auch nicht immer nur die Familie der einzige Halt. Ja, Deswegen war für mich auch wichtig, dass ich Einfach ähm, mir einen Netzwerkaufbau von anderen Betroffenen, von anderen vielleicht auch in meinem Alter oder die auch Genträger sind, damit man sich einfach hat und ähm, durch das Gleiche durchgeht. Man versteht sich quasi blind, man hat wirklich das Gleiche durchgemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist nochmal so die Zusammenfassung nach wie vor aus, aus all dem, was man vielleicht Schlimmes schon erlebt hat mit der Erkrankung. Ja. Ich hatte gestern in der Story, hatten wir aufgerufen, Fragen zu stellen. Das würde ich an dieser Stelle auch noch mal kurz sagen. Schreibt gerne in die Kommentare Fragen rein, entweder an Dr. Patrick Weid oder Alina. Ich habe aber mal hier fünf rausgesucht, die tatsächlich jetzt vorher schon kamen. Und die will ich einmal stellen, die eigentlich hauptsächlich... Ja, die sind hauptsächlich an Patrick gestellt, würde ich sagen. Ähm, äh, die erste Frage ist, äh, wo kann man sich einfach als in Deutschland prädiktiv testen lassen? Kannst du das einmal einordnen, was ist denn prädiktiv testen lassen und oh. worum geht's? Ja, das ist eine, eine, gleich eine heikle Frage sozusagen. Prädiktiv testen heißt, dass man äh, sich auf das Vorliegen der Huntington-Mutation untersuchen lässt, ohne dass man Symptome der Huntington-Krankheit hat. Also wenn sich ein gesunder Mensch typischerweise der aber aus einer Familie äh, mit einer Huntington-Belastung kommt, nachgucken will, ob er die Mutation trägt und äh, damit, wenn er die Mutation trägt, herausfindet, dass er sicher an dieser schweren Erkrankung äh, äh, erkranken wird. Und das ist in Deutschland, darauf zieht die Frage vielleicht ab, ähm, äh, gesetzlich geregelt, dass man dafür eine, ähm, eine ergebnisoffene Beratung in Anspruch nehmen muss, ja, und man, ich weiß jetzt gar nicht, warum man diese Beratung nicht in Anspruch nehmen wollen würde, ja? mhm. man kann einfach wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das legal ist, aber man kann wahrscheinlich ins Ausland gehen und wenn man irgendjemanden findet, der, der, einen, der den Gentest macht, dann kann der Gentest da gemacht werden. Es ist aber nicht ähm, anzuraten, sondern dass, dass man da beraten wird, das ist eigentlich zum Schutz der Leute, die sich da ähm, äh, testen lassen wollen. Man kann es, äh, diese Beratung auch anonym machen, da kann man mit denen, äh, also man muss okay. zum Humangenetiker gehen und wenn man es dann anonym macht und vielleicht zielt darauf die Frage ab, dass man diese Beratung vermeiden will, damit kein damit das nicht öffentlich wird, ja, dann kann man das anonym machen, man kann das auch an der Krankenkasse vorbeimachen, muss es dann selber zahlen. Aber das sind ein paar hundert Euro, also das ist nicht, das ist nicht die Welt. Wenn man es die Krankenkasse zahlen lässt, darf eigentlich der Krankenkasse auch das Ergebnis nicht weitergegeben werden, aber manche Leute okay. sind einfach, ist und wollen alle Risiken ausschließen. Okay, ja, das zielt ja so ein bisschen darauf ab, wie du schon sagst, dann ohne diese Beratung, äh, das machen äh, zu dürfen. Alina, wie ist äh, deine Einschätzung dazu? Hältst du das für sinnvoll? Oder wie gehst du damit um? Du hast leider schon wieder gehangen bei der Frage. Ah, okay. Ähm, äh, äh, bei der Frage ging es ja so ein bisschen darum, also in Deutschland braucht es ein Beratungsgespräch, bevor äh, dann die Testung kommt. Ähm, die Frage zieht so ein bisschen darauf ab, ob man, also diese Nutzerfrage, äh, ob man woanders hingehen kann ohne diese Beratung. Ist das für sinnvoll, die Testung ohne Beratung zu machen? Ähm, nee, also tatsächlich ist es, es ist nicht ohne Grund. Äh, wissen inzwischen die Spezialisten, also die Huntington-Zentren, wie wichtig das ist, dass man eben nicht alleine da durch diesen ganzen Prozess geht, sondern eben. Mit einer ordentlichen Beratung. Es gibt auch ähm, genetische Untersuchungszentren, die jetzt nicht auf Huntington spezialisiert sind. Da fehlt es auch manchmal ein bisschen, diese, diese äh, nahe Betreuung. Aber die Huntington-Zentren haben eine super Betreuung. Und ähm, es hat Gründe, warum das so ist. Weil... Ähm, also ja, also bei mir war es zum Beispiel so, ich wurde auch nicht so gut betreut, wie ich mir das vielleicht hätte gewünscht. Und ähm, im Nachgang ist es wirklich sehr, sehr schwer, dann damit umzugehen. Und man denkt eben, man ist alleine damit und ähm, die Beratung soll auch wirklich einem das Leben aufzeigen mit der Erkrankung. So diese Vorstellung, was wäre wenn? Und ähm, da sind ganz, ganz viele Fragen, die man sich stellen sollte, beantworten sollte. Das ist für viele sogar ein jahrelanger Prozess, bis man sich letztendlich dazu entscheidet, sich überhaupt testen zu lassen. Für andere weniger. Also es ist auch wieder sehr individuell, aber so was ich zu so einer Erfahrung kenne oder aus den Gesprächen ist doch. Die Mehrzahl, die wirklich diese Beratung hatten, die haben das wirklich auch gut überstanden. Die hatten dann im Anschluss auch direkt eine psychotherapeutische Behandlung, um eben einfach weiterhin da zu lernen, damit umzugehen. Und das ist meiner Meinung nach super, super wichtig. Und wenn man, ja, und man kann sich, wie gesagt, vorher schon bei uns auch einfach informieren. Also in den Gruppen mit anderen, die das schon gemacht haben und einfach mal fragen, wie haben die das denn erlebt und wie geht es denen denn damit? Warum haben die sich dazu entschieden? Und ähm, genau, also umso mehr Infos man hat am Ende, umso, ja, denke ich, besser kann man für sich am Ende auch eine Entscheidung treffen, die dann für sein Leben auch positiv verlaufen kann. Ja. Dann eine andere Frage kam noch von heute angerechnet: Wie wahrscheinlich ist es, dass es zeitnah ein Kurativum gibt, Patrick? Oh, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Da sind viele Unwägbarkeiten drin. Eine Wahrscheinlichkeitsaussage kann man nicht machen. Ich bin mir sicher, dass die Huntington-Krankheit heilbar wird, ja. Ähm, äh, aber das ist mein persönlicher Eindruck. Eine Jahreszahl oder sowas kann ich da nicht anheften, dann wäre ich ein Hellseher. Was man sagen kann, ist, dass wir so nah an der äh, Heilbarkeit der Erkrankung sind wie noch nie zuvor. Und mit jedem Tag kommen wir dem näher und ähm, je mehr wir diese Studien machen, desto um schneller kommen wir voran. Aber ich kann nicht sagen, ob das ein Jahr oder fünf Jahre oder 15 Jahre dauert. Ja. Genau, sonst wärst du nicht, voll, äh, nicht Forscher, sondern Wahrsager. Genau. Ja, genau. Ähm, wie hilfreich äh, kann Metformin in symptomatischen Genträgern sein? Symptom asymptomatischen Genträgern. Also äh, nee, hier steht äh, symptomatischen symptomatischen Gen. Also äh, Metformin ist eigentlich ein Diabetesmedikament und äh, wird immer mal diskutiert, ob das auch äh, vielleicht mal neuroprotektiv wirken kann. Äh, es gibt äh, aber unterschiedliche äh, Studienergebnisse. Manche sagen, es hilft, manche sagen, es schadet eher. Das kann man nicht sagen im Großen der Effekt ist nicht groß. Und äh, ich würde es jetzt meinen Patienten eigentlich nicht verschreiben. Okay, und da würde ich jetzt noch eine letzte Frage hier nehmen. Ähm, merken Genträger Wesensveränderungen an sich oder nehmen sie diese nicht wahr? Das kann man so pauschal nicht äh, beantworten, aber es ist schon so, dass ähm, Huntington-Patienten selber oft die äh, am meisten ins Augen springenden Symptome, nämlich die Überbeweglichkeit, erstaunlich wenig bemerken. Ja? Dass man natürlich an sich selber immer mal Veränderungen äh, bemerkt, auch der Stimmung, äh, trifft für Huntington-Mutationsträger genauso zu wie für ähm, Neurologen oder äh, dzne mitarbeiter ähm, ob das dann mit der Huntington-Krankheit halt selber zusammenhängt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Insofern ist auch diese Frage sehr, sehr schwer zu beantworten. Insgesamt würde ich sagen, dass, die, äh, also, dass nicht alles, was die Leute in sich hineinhören, ja, auch dann mit der Huntington-Krankheit zusammenhängt. Also Ich habe durchaus auch Patienten gehabt, die überzeugt waren, dass sie Huntington haben und äh, dann haben wir nicht, also weil sie irgendwie Teller haben fallen lassen oder beim Klavierspielen ungeschickter geworden sind. Und da hat sich dann rausgestellt, dass sie nicht die Mutation tragen. Alina, du hast die Hand gehoben. Äh, wolltest du yes. äh, was dazu sagen? Ja, dazu würde ich gerne noch ergänzen, dass äh, ja, dadurch, dass ich ja selbst Genträgerin bin, bin und man sich selbst immer beobachtet, aber ich glaube, ähm, was einem wirklich helfen kann, äh, diese Wesensveränderung schon festzustellen ist wirklich ähm, Familienmitglieder oder Partner. Also ich glaube, dass man selbst äh, also das ist eigentlich fast unmöglich ist, das in so frühen Stadium festzustellen, weil äh, man doch nicht so eine, so eine intensive Selbstwahrnehmung hat, aber ich glaube tatsächlich wenn äh, Freunde Angehörige oder der Partner eben, sich auskennen mit der Erkrankung und eben wissen, was sind so die Faktoren, weil die kennen einen ja wirklich am, am längsten. Ja, und ähm, bei meiner Mama und bei meinem Papa war es auf jeden Fall so, dass meine Mutter das als erstes gemerkt hat und nicht mal mein Papa. Und das ist natürlich dann auch super ähm, wichtig, dass man da auch dann vielleicht äh, dann ehrlich irgendwann sagen kann, hier wollen wir nicht mal darüber reden oder ähm, ist dir das auch aufgefallen? Ja, Aber ich glaube... So ein Verrücktmachen vorher mit, irg mit irgendwelchen Symptomen, die man sich einredet, ist schwierig. Passiert natürlich automatisch, aber ich glaube, da muss man auch wirklich ähm, an seinem Mindset arbeiten äh, und einfach sich selbst auch mal fragen, war ich vielleicht nicht schon immer so vergesslich? Ne? Oder war ich nicht vielleicht schon immer eher der tollpatschige Typ, der die Treppenstufe übersehen hat? Und ähm, ja, genau. Ja, aber Thema Mindset, das ist eigentlich nochmal ein guter Moment, wo man erwähnen kann, äh, dein Podcast eigentlich. Das ist doch, hm. eigentlich passt das thematisch doch super. Äh, du machst einen Podcast, wo du äh, ja von dir erzählst, von deinen Erfahrungen, von, äh, aber äh, sehr, also sehr, ja, sehr nach vorne schauend, sehr, äh, ja, sehr gut, würde ich so zusammenfassen. <lacht> wie, wie wie wird der denn so aufgenommen? Ähm, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich kriege ja auch immer nur, wenn, Feedback von, denke ich, von den Menschen, die sich wirklich damit identifizieren können, die wirklich da was raus für sich mitnehmen. Ähm, definitiv äh, ist das einfach äh, ja ein Podcast, den ich... Ähm, ja, aus mir tiefer, aus dem Inneren quasi raus äh, ja, produziere und das ist natürlich jetzt nichts, was irgendwie vielleicht vielen gefällt, sondern es ist sehr speziell, aber ähm, ich hoffe einfach, dass ich doch vielleicht einigen damit, ähm, ja, eine Inspiration sein kann und ähm, wenn ich Feedback bekomme, dann ist es auf jeden Fall äh, positiv, weil ähm, es einfach zu wenige persönliche Geschichten da draußen gibt, positive Geschichten aus der Huntington-Welt und ich erzähle nur mal die Geschichte, aber Natürlich war die auch nicht immer positiv und sie ist auch nicht immer positiv und das ist mir auch immer wichtig, weil ähm, das Leben ist trotzdem immer auch hart mit dem Ganzen und ähm, ich glaube, das muss auch jedem bewusst sein, aber man entscheidet sich trotzdem immer wieder für die andere Seite, immer und immer wieder den positiven Umgang damit zu finden und ich glaube, das ist so das, was ich damit verfolgen möchte, dass... Ähm, ja, auch eben durch eine durch eine Beschäftigung mit sich selbst und eben immer wieder ähm, der vielleicht Neuentdeckung oder eben auch die Offenheit, auch das eigene Leben zu verändern und eben vielleicht nicht so an alten ähm, Lebenseinstellungen festzuhalten, weil die Krankheit verändert nun mal sehr viel. Ich denke, die Offenheit zu dem, was die Zukunft vielleicht da bringt, ähm, ja, das, das versuche ich zumindest, ähm, aber auch eben dieser Fokus auf äh, ja diesen ganzen die, die Ängste die Ängste mit der Forschung dass das eben nicht im Mittelpunkt steht sondern mehr das hier und jetzt und wie gehe ich jetzt so meinen nächsten Schritt ähm, ja und halt die Zeit eigentlich die ich habe zu genießen so, so gut wie es geht ja super hier kommt gerade auch schon die Frage wie heißt dein Podcast äh, grow strong <lacht> äh, ja, dann haben Grow das Strong auch noch Podcast, erwähnt. genau. Genau, dann können ja, wir direkt. auf äh, Spotify, aber auch auf iTunes äh, oder über die Webseite growstrongpodcast.com. Genau, dann können wir nämlich das, weil das war eigentlich ein sehr schönes. Schlusswort. Ach, da wird es auch gerade noch reingeschrieben, dass der Podcast so heißt. Ähm, genau, aber als Empfehlung können wir das mitgeben. Als Empfehlung können wir auch mitgeben, äh, der Deutschen Huntington-Hilfe natürlich zu folgen, der, äh, ich glaube, Huntington-Selbsthilfe und natürlich äh, unserem Patrick äh, Weid zu folgen, Huntington-Doc. Da gibt es natürlich auch immer, wenn mal eine Studie rauskommt oder es Neuigkeiten gibt, äh, immer Wissenswertes zu sehen und manchmal als Video ja sogar auch. Ähm, genau. Hast du noch eine Frage, Alina, wenn wir den Patrick hier in der Runde haben? Bitte, du hast bei mir schon wieder abgehakt, ob ich noch Fragen habe. ich, ich genau. Willst du noch eine Frage? Oder sonst würde ich nämlich sagen, also, wenn du keine Frage hast, würde ich sagen, was würdest du denn als wichtigstes ja, Anmerkung anderen Genträgern mitgeben? Wenn du jetzt einmal, alle hören dir hier zu, was ist dein, dein, dein Tipp? Was willst du denn mitgeben? Ja, äh, Austausch, hm, sich mit anderen auszutauschen. Ich glaube. Also mir hat es unheimlich viel Resilienz gebracht, zu sehen, ähm, wie viele äh, damit zu kämpfen haben. Und ähm, ja, und eben nicht, dass sich die, die ganze Welt, meine Welt um mich dreht, sondern ja, äh, es ist es, es eigentlich da draußen noch viel, viel Spaß mehr auf der Welt gibt als die Huntington-Krankheit und es ähm, auch viel ja es Wahnsinnsgeschichten gibt, Familien äh, da draußen, die unheimlich stark sind, die aber nirgendwo Gehör finden. Und ähm, sowas äh, lernt man eigentlich nur durch Austausch und ähm, ich muss schon sagen, dass seit, seitdem ich in der, in der Selbsthilfegruppe bin, einfach sich alles verändert hat, weil man ja, einfach nicht alleine ist und eben sieht, ähm, dass es völlig normal ist, eine Erkrankung im Leben zu haben und dass es früher oder später, später eben jeden treffen wird. Nur wir wissen es halt leider schon ein bisschen früher, aber ja, nichts so ist sicher. Und ähm, ich glaube, das ist so die Message, die ich den Genträgern mitgeben möchte und vor allem im Hier und Jetzt zu leben. <lacht> sehr gut, ja, sehr schöne Worte, die kann man im Prinzip so stehen lassen. Patrick, äh, Du machst dann auch bald noch mit. Wir wollten nämlich auch eine kleine Inforeihe noch machen zum Thema Huntington, weil ja da auch das Wissen können wir hier in 45 Minuten natürlich über Instagram kundtun. Aber wir kratzen ja nur an der Oberfläche. Das heißt, wir sind ja auf ganz viele Aspekte gar nicht eingegangen. Was sind das für, oder vielleicht kannst du mal grob sagen, was man alles tiefergehend nochmal besprechen müsste? Also, das größte Interesse ist immer natürlich an sag ich mal, Forschungsentwicklungen und so. Und das, das versuchen wir auch da sag ich mal, allgemeinverständlich zu vermitteln, damit auch realistische Erwartungen ähm, sind an diese Studien, weil das steigert dann immer ähm, die Bereitschaft, auch an sowas teilzunehmen. Aber was ich auch ganz toll finde, ist, dass halt ähm, auch über sag ich mal, die, die praktischen Alltagsaspekte ähm, bei der Huntington-Krankheit, also die Versorgung, sag ich mal, mit Sprachtherapeuten, also Logopäden, sozialmedizinische Sachen auch beleuchtet werden. Dann die Genetik, ich glaube, da ist, da ist jemand, ich habe da jemand sehr Gutes rausgesucht, dass die, also, dass da die die richtigen Ansprechpartner ein, ein großes Forum finden, ja, und dann die Leute wissen, aha, da ist viel Wissen da, es bringt was. Äh, sich äh, in diesen Netzwerken, die Alina auch schon erwähnt hat, sowohl in den medizinischen als auch in den Selbsthilfenetzwerken umzugucken. Wissen ist Macht, ja, und äh, man äh, kommt dann mit der Krankheit viel besser zurecht. Sehr gut, und das machen wir dann äh, zum, zum Mai, da ist nämlich auch nochmal der Huntington awareness monat da haben wir dann auch noch was dazu. Und ja. Alina hebt noch einmal die Hand. Ja, mir ist dazu noch eine ganz, ganz wichtige Sache eingefallen, weil ich glaube, das knüpft ganz gut jetzt hier an. Wer jetzt halt noch so brennende Sachen missen möchte oder ähm, wir haben nämlich dieses Wochenende das erste Mal ein Online-Format für junge Menschen. Ähm, da geht es wirklich darum, dass wir eben auch nicht nur Experten sprechen lassen, sondern eben auch Menschen aus von uns ja von unter der äh, aus der Hunting Welt. und da geht's eben unter anderem zu, zu so ganz wichtigen Themen wie eben äh, mentale Gesundheit dann auch der der Gentest Forschung Kinderwunsch ähm, Versicherung also das sind so Themen äh, also wer da möchte kann vorbeischauen bei uns auf dem Kanal oder auf der Webseite von der Deutschen Handtikenhilfe ist das auch drin wird auf jeden Fall ein super super Event sehr gut haben wir das auch noch gesagt. Sehr gut. Und wie gesagt, alle Instagram-Kanäle folgen, da gibt es dann immer Updates und so weiter. Dann äh, bedanke ich mich, bevor wir auch hier gleich von Instagram rausgeschmissen werden, weil wir zu lange sind, äh, für das letzte Gespräch und für die ganzen Leute, die zugeguckt haben und so viele Grüße geschickt haben und so. Das war äh, sehr schön mit euch und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was erklären und äh, zumindest auch mehr Wissen äh, in ja, äh, unseren Teil dazu beitragen, den Tag der der seltenen Erkrankung ähm, ja, in die Welt zu bringen. Ja, Vielen Dank, sage ich euch beiden und allen Zusehenden und äh, einen schönen Tag noch. Bis bald dann. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke auch fürs, fürs Format. Danke.